Hallo Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen bei Modellbahnunion. Heute möchten wir euch wieder etwas Neues vorstellen und zwar den neuen Silberling-Steuerwagen der Firma ESU bzw. Pullmann. Es ist der Steuerwagen mit dem Karlsruher Kopf vorne, den mit dem Wittenberger Kopf, den haben wir euch ja schon vorgestellt in Verkehrsrot. Nun also heute der Karlsruher Kopf in der klassischen silbernen Lackierung mit orangenem Streifen vorne. Das Modell werden wir uns jetzt gleich etwas genauer anschauen, dann werden wir uns natürlich auch raus in die freie Wildbahn begeben, da werden wir uns natürlich die Fahreigenschaften anschauen und die ganzen Digitalfunktionen, die dieser Steuerwagen mitbringt und das sind wirklich eine ganze Menge und dann ganz zum Schluss natürlich auch noch mein Schlusswort. Wir haben uns entschieden, die Struktur unserer Videos jetzt ein wenig zu ändern. Und zwar geht es jetzt gleich direkt los mit dem Modell. Dann geht es raus in die freie Wildbahn. Wenn wir dann wieder zurückkommen, gibt es noch von mir ein paar Informationen zum Vorbild. Denn ich habe diese Fahrzeuge auch selber bewegt. Und dann zum Schluss dann mein obligatorisches Schlusswort. Schaut es, wie es euch gefällt und lasst gerne auch mal einen Kommentar da, ob es jetzt so euch besser gefällt. So, soviel also zur Einleitung. Jetzt geht es los mit dem Modell. Wie von der Firma ESO bzw. Pullmann nicht anders zu erwarten, haben wir hier wirklich wieder ein sehr hochklassiges Produkt. Den Steuerwagen haben wir jetzt hier schon stehen. Er wird geliefert in der klassischen Blisterverpackung, von die wir den ja. Mittelwagen kennen. Mit dabei ist wieder dieses wunderschön detaillierte Begleithäftchen. Da ist das gleiche wie beim Wittenberger Kopf. Man hat es sich so wirklich genial einfach gemacht, dass man im Prinzip den Aufbau der Wagen gleich gemacht hat und dann im Prinzip nur in den Köpfen dann den Unterschied gemacht hat. Denn wir haben zum einen den Hasenkasten... Den haben wir euch auch vorgestellt. Dann den Wittenberger Kopf und jetzt hier den Karlsruher Kopf. Und wenn man dann hier ein wenig Blättert neben ähm, den Informationen, wie man zum Beispiel die Mittelwagen mit einer Innenbeleuchtung versieht oder wie hier zum Beispiel man auch ähm, das Ganze umrüsten kann für Dreileiter-Systeme, das heißt einmal die Achsen wechseln und dann natürlich auch einmal den Mittelschleifer montieren, haben wir jetzt hier auf dieser Seite eine Übersicht über den Hasenkasten, den Karlsruher Kopf und den Wittenberger Kopf und das ist hier wunderschön in einer Liste sehr detailliert alles beschrieben. Hier unten auch nochmal mit sehr schönen Bildern, wie immer die Mittelleiter montieren bzw. hier auch wieder demontieren und dann hier hinten ganz zum Schluss auch nochmal die ganzen Decoderbelegungen, was der Wagen alles mit sich bringt, hier auch nochmal alles im Detail erklärt. Also hier wie gesagt ein sehr umfangreiches Begleithäftchen, finde ich sehr schön. An Zubehörteilen. Was haben wir mit dabei? Wir haben einen recht übersichtlichen Zurustbeutel. Da haben wir zum einen erst einmal Kupplungen dran, dann haben wir hier noch kleine Zurüstteile unten für den Wagenboden. Das sind zum einen Schläuche, das ist auch hier, wie ich sehe, ist das einmal eine Dampfheizung. Das kann man, wie gesagt, ganz individuell sich also ähm, so machen, wie man es haben möchte. Und dann hier natürlich, wie ich gerade eben schon gesagt habe, der Mittelleiter, sprich der Schleifer, der wird hier direkt mitgeliefert und diese Klammer hier, damit kann man den dann montieren bzw. demontieren. Montieren kann man ihn einfach mit einem Klicksystem. Aber zur Demontage braucht man halt dieses ähm, Werkzeug mit den langen Ärmchen und das ist wirklich relativ einfach, den dann zu demontieren. Wie man das anschließt mit den Kabeln, das ist wie gesagt hier drin sehr gut beschrieben. Darauf möchte ich jetzt nicht näher eingehen. Ich möchte mich mit euch dem Wagen an sich widmen. Wir haben hier erst einmal eine wunderschöne Bedruckung. Auch hier vorne am Kopf haben wir wirklich eine sehr schöne Umsetzung des Steuerwagens mit allen dazu passenden Details. Wir können wunderschön auf der Seite wie auch von vorne in den Führerstand reinschauen. Wir haben was die technische Seite angeht, haben wir spitze Schlussbeleuchtung, dann haben wir einmal hier oben die Zugzielanzeige haben wir beleuchtet, wir haben eine Führerstandsbeleuchtung und natürlich wir haben auch eine Pultbeleuchtung. Das alles versuche ich euch gleich natürlich so gut wie möglich euch auf den Bildschirm zu zaubern. Und ähm, es geht noch weiter. Das war nur der Führerstand. Hinten im Fahrgastraum geht es weiter. Das kennen wir auch schon. Ähnlich wie beim Wittenberger Kopf haben wir hier auch beim Karlsruher Kopf. Eine Innenbeleuchtung direkt vormontiert und die ist geteilt. Und wir haben einmal hier vorne, direkt hinterm Führerstand, das Gepäckabteil. Das sieht man hier auch schön an diesen etwas größeren Rolltüren. Daran hat man damals ähm, an Rampen angehalten, konnte dann da Pakete ein- und ausladen. Oder es war ganz einfach auch nur der äh, das Gepäckabteil. Oder auch jetzt neuerdings auch die äh, letzten Fahrzeuge, die so rumgefahren sind, darüber hat man dann auch Fahrräder ver äh, verladen. Dann geht es weiter hier hinten mit dem Fahrgastraum. Der ist dann wieder separat schaltbar. Das heißt, einmal kann man hier vorne den Gepäckraum beleuchten oder hier hinten den Fahrgastraum. Oder natürlich beides, je nachdem wie man möchte. Die Bedruckung. Wenn man sich den Wagen anschaut, trennscharf, es sind alle Details wunderschön umgesetzt. Man sieht auch diese faunen Augen, die sich ja hier im unteren Band der Wagen befindet, kann man wirklich sehr gut erkennen. Wir haben hier in dieser Epoche haben wir typisch auch Vorhänge an den Fenstern. Das hat man hier auch wirklich sehr schön umgesetzt. Die Inneneinrichtung ist sehr gut umgesetzt. Man kann alle Gepäckablagen bzw. Abteile sehr gut erkennen und das wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Hier hinten haben wir einen Pufferbalk, das heißt, wenn wir die Wagen, die natürlich kurzkupplungsfähig sind, auch kurz gekuppelt haben, hat man hier auch wunderschön die Wagen aneinander und das kann man in bestimmten Kurven auch schön sehen, wie die hier schön mitfedern. Ja, dann sind wir jetzt einmal um den Wagen rum. Hier unten, das fällt mir auch noch gerade ein, die Tritte, also sprich die Rangiertritte, das sind geätzte Teile, das heißt hier kann man auch wunderschön durchschauen, genauso wie hier die Einstiege an den jeweiligen Einstiegstüren. Ansonsten, was hat der Wagen mit dabei? Ich fasse noch mal kurz zusammen. Wir haben hier eine mehrfarbige Innenanrichtung, separat eingesetzte Sitzbänke, der Steuerwagen ist mit einer separat schaltbaren Stirn-, Führerstand-, Gepäckraum- und Fahrgastraumbeleuchtung versehen. Wir haben gefederte Faltenbälge, wir haben freistehende Griffstangen, die Trittstufen an den Wagenenden und an den Einstiegen als durchbrochene Ätzteile. Die Nachbildung der Wellenradscheiben bei silbernen Nachbildung der glatten Scheibenrädern bei Verkehrsrotenwagen, mehrteilige Drehgestelle mit Nachbildung der Klotz- oder Scheibenbremsanlage, Achslagerbleche und Halbachsen für reibungsfreie 8-Punkt-Stromabnahme, einfache Nachrüstung der Sitzwagen mit einer eso innenbeleuchtung Bügelkupplung in kulissengeführtem Normschacht, Optionaler AC-Radsatz unter der Artikelnummer 41200 erhältlich. Das ist im Prinzip das Zubehör, was man dann noch zusätzlich zu dem Mittelschleifer dann halt braucht. Wir haben einen befahrbaren Mindestradius von 360 mm und eine Längeüberpuffer von 303 mm. So viel also zu den ganzen Details. Jetzt gehen wir raus in die freie Wildbahn und schauen uns die Fahreigenschaften und vor allen Dingen auch die digitalen Lichtfunktionen etwas genauer an. Viel Spaß. Ja, dann willkommen zurück. Ich hoffe, die Fahreigenschaften und die Aufnahmen haben euch gefallen. Jetzt folgen noch ein paar kurze Informationen zum großen Vorbild unseres Modells hier, denn ich, wie ihr vielleicht wisst, bin selber Lokführer und habe auch diese Wagen selber gefahren und ich kann euch wirklich sagen, es ist wirklich ein Abenteuer, diese Fahrzeuge zu fahren. Und... Das auch noch als Information. Die Variantenvielfalt bei diesen Steuerwagen, die ist wirklich atemberaubend. Man hatte damals wirklich alles ausprobiert, was es gab. Man hat sie umgebaut, noch und nöcher. Man hat sie modernisiert, immer und immer wieder. Also es ist wirklich immer wieder ein Abenteuer, mit diesen Fahrzeugen zu fahren. Ja, N-Wagen. Was heißt das N-Wagen überhaupt? Das N ist ein Gattungsbuchstabe nach UIC-Richtlinien und bedeutet nichts anderes als, dass wir hier einen Nahverkehrswagen haben mit einer Länge über vier. 24,5 Metern und Mitteleinstieg. Das jetzt nur grob vereinfacht. Das ist also der offizielle Name dieser Fahrzeuge und mit diesem Gattungsbuchstaben hat man diesen Namen bzw. diesen Wagen halt auch diesem Spitznamen aufgedrückt. Die N-Wagen. Es waren von Anfang an einfach nur die N-Wagen. Das Pendant aus ähm, dem Osten der ehemaligen DDR, das sind die Y-Wagen. Die sehen Ähnlich aus, gibt aber natürlich auch enorme Unterschiede. Ja, diese N-Wagen, wie ich ja auch gerade schon beschrieben habe, sind natürlich ausschließlich im Nahverkehr unterwegs gewesen. Man hat angefangen mit dem Hasenkasten, dann hat man sich entschieden, das Ganze etwas auszubauen und dem Lokführer etwas mehr Komfort zu bieten. Es entstand der Karlsruher Kopf und dann ganz zum Schluss der Entwicklung kam dann der Wittenberger Steuerkopf. Ansonsten, wie gesagt, sind die Informationen ähnlich, wie ich sie auch schon genannt habe in dem Video über den Wittenberger Steuerwagen. Die Geschichte unseres Wagens hier ähnelt sich mit dem des Wittenberger Kopfes stark. Die einzigen Unterschiede hier ist, dass der Karlsruher Kopf wesentlich früher natürlich das Licht der Welt erblickt hatte und natürlich auch wesentlich öfter vertreten ist. Ein paar weitere Eckinformationen zu unserem Steuerwagen hier. Der erste Prototyp unseres Wagens hier erhielt 1958 seine Zulassung und ein Jahr später dann von 59 bis sage und schreibe 1980 ging man dann in die Serienproduktion dieser Fahrzeuge. Länge über Puffer haben wir hier 26,4 Meter. Wir haben eine Höhe von 4 Metern und 5, eine Breite von 2,82 Meter der Drehzapfenabstand, der ist bei 19 Meter, das heißt von Mitte Drehgestell zu Mitte Drehgestell. Und wir haben eine Dienstmasse von 31 Tonnen beziehungsweise 40 Tonnen, je nach Ausstattung der Fahrzeuge. Und wie ich eingangs auch schon sagte, die Modernisierung und die Typenvielfalt war wirklich atemberaubend. Wir haben jetzt hier zum Beispiel einen Steuerwagen mit einem Gepäckabteil und einer einflügigen Tür hier vorne. Dann gab es Fahrzeuge mit Gepäck. Abteil mit zweiflügiger Tür hier vorne, dann gab es Fahrzeuge, die kein Gepäckabteil hatten, eine einflügige Tür hier vorne, zweiflügige Türen haben. Also wie gesagt, es ist wirklich sehr, sehr abenteuerlich, was man mit diesen Fahrzeugen damals alles angestellt hat. Das soll es auch schon gewesen sein. Zum Vorbild, wenn ihr natürlich weitere Informationen zu den Endwagen haben möchtet, könnt ihr euch gerne das Video zum Wittenberger Kopf anschauen. Das findet ihr natürlich auf unserem Kanal. Wir werden es aber auch nochmal hier verlinken, keine Sorge. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt noch mal ein paar kleine Impressionen an, und äh, dann kommt mein Schlusswort. Ja, da sind wir also jetzt am Schluss unseres Videos mal wieder angekommen. Ich hoffe, es hat euch wiedermals gefallen. Solltet ihr jetzt immer noch Fragen haben, könnt ihr gerne hier auf YouTube die Kommentarfunktion nutzen oder uns direkt eine E-Mail schreiben. Ihr wollt den Steuerwagen haben? Kein Problem. Einfach auf unseren Onlineshop gehen und dort den Wagen suchen. Wir liefern so schnell wie es uns möglich ist, das kennt ihr. Und äh, wenn ihr die anderen Wagen, sprich die Mittelwagen oder auch den Wittenberger Kopf oder den Hasenkasten haben wollt, auch kein Problem, alles im Onlineshop. shop Das war's von mir. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bleibt gesund und tschüss. Halt, halt, halt!